Dieses Video setzt die Kenntnisse des Exper Expertenniveaus 1 voraus. Zumindest. Siehe links unten. Wir sind jetzt bei den Funktionen. Und wir wollen ein paar Sachen über die Textaufgaben zu den linearen Funktionen erklären. Bei den Textaufgaben wird es normalerweise zwei Konstanten geben. Also zwei Zahlen. Also bei so einer Textaufgabe wird es zwei zwei Konstanten, zwei Koeffizienten könnte auch man sagen, sind nicht unbedingt. Die Einheit einer der Zahlen wird normalerweise Änderungsrate, ein Verhältnis, einen Quotient von zwei anderen Einheiten ausgedrückt. Okay? Diese Konstante, also diese Zahl mit der Einheit etwas pro etwas anderes, wird die Steigung sein. Der Koeffizient der unabhängigen Variable, das ist in der Regel die Variable x. Die Einheit wird die Form Einheit A durch Einheit B haben. Ja? Einheit A pro etwas anderes. Ja? Die Einheit B also was bei den Einheiten im Nenner steht ja, und nach dem Pro oder Meter oder weiß ich nicht was egal was es ist wird die Einheit der unabhängigen Variable sein also x die Koeffizient will also so die der unabhängige die Koeffiziente unabhängige Variable durch zwei Einheiten ausgedrückt etwas pro etwas anderes und die unabhängige Variable selber die Einheit die in der Regel da nach dem Pro steht. Die andere Konstante wird dann ein Achsenabschnitt sein. Die Einheit von diesem Abschnitt, Y-Achsenabschnitt, ist auch die Einheit der abhängigen Also, was in der Regel mit Y ausgedruckt wird und auch die erwähnte Einheit der Steigung, also Einheit A durch Einheit B also was oben bei der Steigung bei der Einheit, oben steht dieses Etwas vor dem Pro. Das wird auch die Einheit des Y-Achsenabschnitts und der abhängigen, so also in der Regel Y sein. Damit haben wir alle Elemente in einem mathematischen Zusammenhang übersetzt. sozusagen. Schauen wir ein Beispiel und das wird ja sicherlich ganz klar. Beim Taxifahren ist die Grundgebühr 4 Euro und jede Minute kommt, 0,5 Euro. Stelle diesen Zusammenhang als lineare Funktion dar. Hier sind zwei Zahlen angegeben: 4 Euro und 0,5 Euro. Nun passen wir auch. Das ist 0,5 Euro jede Minute. Oder, anderes ausgedruckt, 0,5 Euro pro Minute. Was haben wir gesagt, wenn eine Zahl, die Einheit eine Zahl da von diesen beiden Zahlen? Ja, wenn diese Einheit als etwas pro etwas anderes ausgedrückt, also hier Euro pro Minute, dann ist diese Zahl hier die Steigung. Die Steigung. Ja, das wird neben der unabhängigen Variable stehen. Okay? Die Einheit A durch Einheit B. Sie ist Euro pro Minute durch Minuten. Das heißt, es geht um eine Änderungsrate, also das ist die Steigung. Dann ist die Grundgebühr Achsenabschnitt. Also die andere Zahl hier ist der y-Achsenabschnitt. Und was für Einheit hat es? 4 Euro. Also was, also, was hier oben steht bei der Einheit der Steigung Euro. Ja? Euro pro Minute. Ja? Und das wird die Einheit der unabhängigen Variable sein? Also die andere äh, Einheit hier, was unten steht, und in diesem Fall Minuten. Also. Probieren wir es zu schreiben. Was haben wir gesagt? 0,5 wird. Die okay, also anstatt x haben wir hier t benutzt. T. Und das ist die unabhängige Variable, also was man gewöhnlich mit x schreibt. Und die Steigung, wie schon gesagt, also die Koeffizient von x wird 0,5 sein. Also was eine Einheit Euro pro Minute, was das, dieses Pro drinnen ist. Ja? 0,5 t. Hm? 4 wird dann halt die der Y-Achsenabschnitt sein. Also 0,5t plus 4. In Österreich benutzt man dafür d, in äh, Deutschland benutzt man dafür n. Und jetzt anstatt y haben wir hier einen Ausdruck, das für Funktionen sehr oft benutzt wird. Also k, Klammer auf, Klammer zu, in dazwischen t, also die Variable, also die Variable. K hängt von T ab. Das ist, was hier damit gemeint ist. K ist 0,5 T plus 4. Und was haben wir gesagt? Das T steht hier eigentlich für die Zeit. Ist sehr oft in Physik dafür benutzt. Und das ist in Minuten halt gegeben. Warum? Weil hier 0,5 pro Minute ist. Das hier, das, was nach dem Pro steht, das ist die Einheit der unabhängige Variable, also von t. Das t wird in Minuten sein. Und das k, was haben wir gesagt? Das ist in euro. Also was vor dem pro steht. Die Einheit vor euro. Ja, euro. Ja. Das wird k sein und das wird auch das hier, 4, das ist auch in euro. Man soll eine Entscheidung über das Vorzeichen äh, des Steigungs treffen. Das ist eher einfach. Wenn es klar ist, dass die abhängige Variable x, hier die Kosten k, auch größer wird, wenn die unabhängige, zum Beispiel x, äh, y hier und hier x, hier die Zeit aber, ja. noch einmal, wenn es klar ist, dass die abhängige Variable, zum Beispiel y, in dieser Funktion k, auch größer wird, wenn die unabhängige Variable größer wird, also hier ist die unabhängige in der Regel wird sie mit x äh, gezeigt. Dann ist die Steigung positiv. Also, das bedeutet, wenn das hier positiv ist, je mehr die Zeit, desto mehr die Kosten. Macht es Sinn, wenn das hier positiv ist? Wäre das negativ, wenn die Zeit mehr, wären die Kosten weniger. Und das macht in, diesem, in dieser Aufgabe nicht Sinn. Bei den Kosten ist, also, ist es klar, dass die Fahrt länger dauert. Also ist die Steigung positiv. Wenn es aber klar ist, dass die unabhängige Variable kleiner wird, wenn die, hm, ach, Fehler, was die abhängige Variable kleiner wird, wenn die unabhängige größer wird, dann ist die Steigung negativ. Dann muss ich das hm, löschen. Mache ich danach. Schauen wir ein entsprechendes Beispiel. Eine Kerze mit einer Länge von 1,8 cm wird angezündet. Dabei brennt sie stündlich um ca. 0,9 cm ab. Stelle diesen Zusammenhang als lineare Funktion dar eine Sache, die wir sehr oft gesehen haben. Hier steht Dezimeter, da steht Zentimeter. Nun, die Einheiten müssen übereinstimmen. Ja? Okay, 1,8 Dezimeter sind wie viel Zentimeter? 18. Also man muss mal 10 machen. Ja? Und das bedeutet, der Y-Achsenabschnitt wird 18 sein. Wieso ist 1,8 cm, also 18 der y-Achsenabschnitt. Also wir müssen erst die Steigung sein. Und die Steigung ist etwas pro etwas anderes. Also das ist hier tatsächlich 0,9 cm stündlich, also pro Stunde. Ja? Das bedeutet jetzt auch, dass 0,9 halt die Steigung sein wird. Wir haben jetzt wieder die unabhängige Variable anstatt mit t mit gezeichnet, weil es wieder um die Zeit geht. Ja? Pro Stunde, t. Ja? Die Zeit ist in Stunden ja? und nach so vielen Stunden, man muss halt finden, wie lang die Kerze ist. Das ist, was uns diese äh, Funktion, lineare Funktion hier zeigt. Also die Länge L in Abhängigkeit von der Zeit ist minus 0,9, das ist die Steigung, das ist minus 0,9 cm pro Stunde mal die Anzahl der Stunden T plus 18, das ist wie groß die Kerze am Anfang ist. 18. Und daher ist dieses 18 cm, also 1,8 cm der y-Achsenabschnitt. Okay? Man soll immer die Einheiten schreiben und die richtigen Einheiten benutzen. Also wenn man die äh, Funktion äh, stellt, muss man auch daneben schreiben, womit die Zeit gemessen wird, also die x oder t hier. Und womit die, unabhängige, die abhängige Variable gemessen wird, hier mit L geschrieben. Das muss man schreiben. Ja. Schauen wir jetzt ein komplexeres Beispiel. Der Atmosphäre eines Planeten ist durch eine lineare Funktion angegeben. Auf 50 Kilometer höher ist er, der Druck, 3 Atmosphäre, auf 200 Kilometer, 1,8 Atmosphäre. Also je höher, desto weniger. Das bedeutet, bedeutet dafür, äh, das bedeutet, an, bedeutet, dass die Steigung halt negativ wird. Weil je höher, desto weniger. Je höher, die, desto kleiner der Druck. Wie viel ist der Druck auf der Oberfläche des Planeten? Auf 300 km Höhe und auf 50 Kilometer unterhalb der Oberfläche. Wir nehmen jetzt hier, dass eine lineare Funktion das äh, Problem darstellt. ja. ist nicht unbedingt so, aber wenn wir das jetzt hier annehmen, das ist hier angedeutet im Ganzen, ja? muss man erst die lineare Funktion mit Hilfe der beiden Punkte finden. Und das haben wir schon im entsprechenden Kapitel gelernt. Also wir haben jetzt hier die beiden Punkte geschrieben. Anstatt äh, die Steigung haben wir jetzt mit m geschrieben. Früher haben wir k benutzt und hier mit n, ja. Und wir nehmen diese beiden Punkte. Da kann man auch äh, halt da die steigung und den y-achsenabschnitt finden oder man kann direkt die formel für die steigung benutzen also delta y in diesem fall 1,8 minus 3 also minus 1,2 durch delta x und das ist 200 minus 50 also 150 also minus 1,2 durch 150 das ist minus 0,008 ja und wenn man in eine von beiden hier zum beispiel jetzt hier sagt Minus 0,008 mal 50, ne? so viel wie es ist und das auf die andere Seite bringt, dann findet man heraus, das ist 0,4 und dann bringt man das auf die andere Seite, dann findet man auch das N, also den Y-Achsenabschnitt, das haben wir eh gelernt im entsprechenden Kapitel und dann, schauen Sie bitte dann das Kapitel an und dann findet man halt, dass der Y-Achsenabschnitt -Achsen 3,4 ist. Das bedeutet jetzt, die Funktion dafür sieht so aus. y ist gleich minus 0,08x plus 3,4. Also bei 0 Höhe ist dann, wenn x 0 ist, wird das hier weg. Der Druck wird 3,4 sein. Bei 300 km sein, man muss hier minus 0,08 mal 300 berechnen und dann plus 3,4 und das ist genau 1. Dann ist die Atmosphäre auf dieser Höhe 300 Kilometer ein Atmo äh, eine Atmosphäre. Und in der dritten Frage muss man denken, dass unterhalb der Oberfläche die Höhe negativ sein wird. Ja? Also unterhalb der Oberfläche. Die Höhe nach oben. Wenn man nach oben geht, wird mehr. Also bei der Oberfläche ist 0 und dann darunter muss ich halt mit Minus berechnet werden, also muss man hier minus mal minus schreiben und dann kommt man auf das ergebnis 3,8 atmosphäre und so man kann so kann man so halt einen text in eine lineare gleichung lineare funktion umwandeln vielen dank